Willkommen bei der Bredix. Wir sind ein Braunschweiger Unternehmen und entwickeln seit mehr als 30 Jahren Software und IT-Lösungen nach agilen Prinzipien für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Du hast dich bisher auch schon immer gefragt, wie genau die Software, die du in deiner Arbeit täglich benutzt, entwickelt wird? Hinter fast all dem steckt die Programmiersprache Java. Möchtest auch du dein Unternehmen bei der Entwicklung von Unternehmenssoftware oder aber so coolen Apps für das Smartphone unterstützen? Dann bietet dieser Kurs genau den richtigen Einstieg für dich. Unsere Schulungen zeichnen sich vor allem durch ein hohes Maß an Interaktivität, vielfältige Methoden und Unterstützung seitens des Trainers aus, um sie bestmöglich auf ihrem individuellen Lernweg zu unterstützen. Übrigens, die großen Vorteile, die wir in einem Live-Training sehen, sind das unmittelbare und direkte Feedback, sowie die digitierte Hilfestellung und der gemeinschaftliche Austausch, sowie eine entspannte und kooperative Lernumgebung.